Merkel verspricht Einwanderungsgesetz in spätestens zwei Jahren. Es wird schon lange gefordert, die Große Koalition hat es versprochen, ein Einwanderungsgesetz, das die Zuwanderung von Fachkräften nach Deutschland regelt. Nun hat Kanzlerin Angela Merkel, CDU, einen Zeitraum dafür genannt. In zwei Jahren soll es kommen, spätestens, sagte sie auf dem Katholikentag in Münster. Es kann auch schneller gehen. Es eilt, sagte die CDU-Kirffind. Es werde übersehen, dass es schon heute vielen Möglichkeiten vor allem in spezialisierten Berufen gebe, nach Deutschland zu kommen. Aber CDU-CSU und SPD würden dies nun über die sogenannte Blühkarte hinaus regeln. Im Koalitionsvertrag heißt es, dass damit der steigende Bedarf an Fachkräften transparent geregelt werden soll. Das Gesetz werde sich nach volkswirtschaftlichen Erfordernissen richten und orientiere sich an Kriterien wie Sprache, Alter und einem konkreten Arbeitsplatz. Merkel betonte, dass diese Diskussion nichts mit der humanitären Verpflichtung Deutschlands zu tun habe. Die Aufnahme von Flüchtlingen richte sich nicht nach deren Fähigkeiten, sondern wie etwa bei besonders Schutzbedürftigen nach deren persönlicher Notlage. Deutschland habe sich gerade bereit erklärt, 20.000 Menschen aufzunehmen, die das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNO ausgewählt habe. Wie funktioniert die CVI methodik Das Meinungsforschungsinstitut CWI arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt, Sampling: es werden also nicht nur Nutzer von Spiegel Online befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht CWI eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlechter und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den CWI. Wer steckt hinter der CWI? CWI ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Startup arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben Spiegel Online auch der Tagesspiegel, Zies, der Freitag und Gange.org. CWI wird durch das Förderprogramm Profit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.